Manchmal schiebt sich am Ende eines Nachrichtentages noch mal ein neues Thema ganz nach oben. Heute Abend kommt es aus den USA. Wochenlang waren US-Regierung und Geheimdienste in Aufregung, weil anscheinend hochsensible Daten über außenpolitische Analysen der Vereinigten Staaten und ihrer Verbündeten in falsche Hände geraten waren. Viele Seiten davon waren weltweit online nachzulesen, darauf Einschätzungen zu Kriegsverläufen und geplanten Waffenlieferungen. Nun scheint das Datenleck gefunden worden zu sein. Im Bundesstaat Massachusetts ist ein verdächtiger Mann verhaftet worden, der offenbar beim Militär arbeitet. Was bisher bekannt ist, berichtet Svea Eckert. Festnahme in Massachusetts. Der Mann, der die geheimen Dokumente veröffentlicht haben soll, wird vom FBI vor dem Haus seiner Eltern abgeführt. Der 21-Jährige soll bei der Nationalgarde der Luftwaffe gearbeitet haben, im nachrichtendienstlichen Bereich. So könnte er Zugriff auf die Geheimdokumente bekommen haben. Heute hat das Justizministerium Jack Douglas T. festgenommen, in Verbindung mit der mutmaßlichen unbefugten Entnahme, Aufbewahrung und Weitergabe von geheimen Verteidigungsinformationen. Nur Stunden zuvor ein Bericht der Washington Post.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 Er ist ein kluger Mann, er muss gewusst haben, dass das illegal ist. In Besitz des Mannes sollen mehr als 100 Dokumente sein, viele sind bislang noch nicht veröffentlicht. Er war ein junger, charismatischer Mann, der die Natur und Gott liebte, der Waffen liebte und schnelle Autos. Aus dem Pentagon heißt es, man habe inzwischen den Personenkreis, der Zugriff auf solche geheimen Dokumente hat, massiv eingeschränkt. Und dazu nun live aus Washington Gudrun Engel. Ist denn schon absehbar, ob damit nun das ganze Datenleck beim US-Militär gefunden ist? Ja, das scheint so zu sein. Zumindest geht man beim US-Justizministerium US davon aus, dass es ein Einzeltäter ist. Denn er hat ja als Nationalgardist auf diesem Luftwaffenstützpunkt in Massachusetts gedient, hatte dort offenbar Zugang zu diesem Raum mit den geheimen Dokumenten. Da darf man keine Handys, Mobiltelefone, Fotos oder irgendwas mit hineinnehmen. Deswegen hat er am Anfang diese Dokumente offenbar von Hand abgeschrieben und dann nach draußen geschmuggelt und als er gemerkt hat, das hat keinen großen Effekt, das war ja schon vor ein paar Monaten, da hat er angefangen, die Dokumente gezielt zu stehlen und zu fotografieren und dann hochzuladen und das sind die, die jetzt eben aufgedeckt sind. Der Justizminister sagt eben, es handelt sich um die kriminelle Entwendung von Dokumenten, um die Aufbewahrung von Dokumenten und um die gezielte Verbreitung von Geheimdokumenten gegen die nationale Sicherheit. Das sind verschiedene Anklagepunkte und auf jeden stehen hier im Rahmen mit Spionage mehrere zehn Jahre Haft. Was bleibt? Ist der politische Schaden für die USA? Wie groß ist der? Ja, der Schaden ist riesig, man könnte von einem Desaster sprechen, denn die Tatsache, dass ein 21-Jähriger einfach so Zugang hat auf einem Luftwaffenstützpunkt zu diesen Dokumenten, der zeigt nochmal, dass der Kreis derer, die wirklich Zugang haben zu Geheimdokumenten, viel zu groß ist. Das Pentagon will das jetzt einschränken und auch die Tatsache, dass diese Dokumente ja schon so lange zirkuliert sind, bevor man sie überhaupt gefunden hat, zeigt eben, dass es da einiges im Argen liegt beim Pentagon. Danke für die aktuellen Einschätzungen aus Washington, Gudrun Engel.